Mein Name ist Markus Schedding, ich bin Sachgebietsleiter bei der Stabstelle Solingen Digital und betreue unter anderem das Förderprojekt Digitalisierung im Ausländerwesen. Im Rahmen des Förderprojektes sollen drei beispielhafte ähm, Prozesse im Themenfeld Ein- und Auswanderung umgesetzt werden. Dazu ähm, soll einerseits ähm, eine native Entwicklung äh, oder native Implementierung unseres Serviceportals in einer eigenen City-App erfolgen. Die Implementierung einer Authentifizierungsmethode mittels Handy auch innerhalb der App als Alternative zum neuen Personalausweis. Dann noch die Einführung eines Video-Ident-Verfahrens zur Verifizierung in der City-App. Also, das heißt, dass man das auch für Online-Prozesse nutzen kann und nicht ins Bürgerbüro reingehen müsste, um sich dafür freischalten muss ergänzend dazu sollen natürlich auch andere technische Dinge und Komponenten umgesetzt werden, wie beispielsweise DMS oder auch ein automatischer Schriftgutversand. Hinsichtlich der Übertragbarkeit ist es so, dass wir natürlich die Firmenreferenzinformationen zu den Prozessen bereitstellen werden, aber auch Sachen, die wir in Eigenentwicklung und Fremdentwicklung in Auftrag geben, wo keine Lizenzen andere von betroffen sind, werden wir frei zur Verfügung stellen und was wir auch machen werden, ist unsere Dokumentation und Konzepte, die wir arbeiten, frei zur Verfügung stellen. Des Weiteren ist es auch, dass wir ähm, gemeinsam mit dem MKFFI und anderen Kommunen einen de facto Standard entwickeln werden im Bereich ähm, Einbürgerung, um halt einen Transport, einen einheitlichen Transportweg im Prinzip zu schaffen.